Hallo, herzlich willkommen hier in der Bücherecke vom Creative Valley. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich kein Buch in der Hand, aber ich möchte euch trotzdem eine Buchreihe vorstellen, die auch als Hörbuch erschienen ist, die ich hier als Hörbuch habe. Und zwar die Finstersteins. Die Finstersteins. So sieht das Cover des ersten Bandes aus. Drei Bände sind erschienen. Das Ganze ist von Kai Lüftner geschrieben worden. Und darum geht es hier im ersten Teil. Ich lese euch mal vor. <lacht> Fred hat es nicht leicht. Umzug, neue Schule und eine Wohnung direkt auf dem Friedhof, das bringt keine Punkte auf der Beliebtheitsskala. Das lässt ihn auch Schulschläger und Oberfiesling Ern Berbach spüren. Doch dann hört Fred eines Nachts Stimmen aus einer geheimnisvollen Gruft. Er und sein Freund Franz Ferdinand schlittern in ein Abenteuer, indem sie nicht nur eine Geisterfamilie und ein Krokodil aus Stein zum Leben erwecken, sondern sich auch gegen geheimste Geheimbünde zur Wehr setzen müssen. Ja, klingt doch spannend, oder? Genau, diese Familie aus Stein, das sind die Finstersteins, so viel kann ich verraten. Und das ist ja eine Familie, ihr müsst sehen, die kommt aus, aus dem vorigen Jahrhundert. Damals war das ja noch etwas anders. Also die ganzen Gepflogenheiten ähm, waren ja da ganz anders. Da war es ja nicht so, dass Kinder irgendein Mitspracherecht hatten oder so eine Sachen, sondern da herrschte ja fast eine Diktatur unter den Eltern. Die Eltern haben was gesagt, der Vater hat was gesagt, der Mut ist gemacht. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die sind jetzt von jetzt auf gleich in unserer Zeit. Und müssen mit den Geflogenheiten klarkommen, wie es hier bei uns abläuft. Ja, stell, das stelle ich mir schon richtig schwer vor. Und das ist es auch. Und da passieren auch viele lustige Sachen. Und äh, Fred ja, ist immer wieder ein Umzugskind, unser Hauptdarsteller hier. Wie so oft. Ne? Es musste umgezogen werden. Seine Mutter ist auch noch Friedhofswärterin. Deswegen wohnt sie auf einem Friedhof hier in Berlin. Den gibt es wirklich, diesen Friedhof. Und auch die meisten Schauplätze in dem Buch gibt es. Und da kann man auch gerne mal hinfahren. <lacht> Wer in Berlin wohnt, fand ich sehr interessant. Ja, und äh, ja, der musste umziehen, hatte keine Freunde. Und dieser Idiot, dieser Aaron, oder Aaron, ähm, in seiner Schule, macht sich auch noch über ihn witzig, lustig. Und, äh, ja, toll. Dann findet er Gott sei Dank noch einen Freund. Und Was der Fremd jedes Mal machen muss, ist abends eine Runde drehen auf dem Friedhof, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist, ob alle Gruften verschlossen sind, weil es gibt ja natürlich so Idioten, die auf dem Friedhof Vandalismus betreiben oder Sachen klauen oder es lustig finden, irgendwelche Gruften zu öffnen und was auch immer. Und da muss er einfach äh, seine Runde drehen und Alleine auf dem Friedhof mit einer Taschenlampe. Also ich würde es sehr interessant finden. Ähm, aber es ist schon gruselig. Und eines Nachts hört er dann halt irgendwelche Stimmen aus einer Gruft, die auch noch offen ist. Und so lernt er die Finstersteins kennen. Mehr durch Zufall. Und das ist eine wirklich verrückte Familie. Zwar kommen die aus dem vorigen Jahrhundert, aber die sind auch nicht ohne. Und dann gibt es ja natürlich die Gegenspieler. Und ja, eine sehr interessante Geschichte für alle, die auf Verfolgungsjagden, auf Geheimbünde, ähm, ja, auf, auf, auf ja, ein schönes Abenteuer mit zwei Freunden auf Friedhöfen. Wer, wer auf sowas steht, den lege ich die Finstersteins ans Herz. Schaut mal, die Bücher, das letzte, der letzte Band ist 2018, jedenfalls das Hörbuch ist 2018 erschienen. Ich denke mal, die Bücher müssten noch im Handel sein, ansonsten kriegt er sie gebraucht, auf jeden Fall. Die Hörbücher sind, soweit ich weiß, erstmal bei Audible auf jeden Fall verfügbar. Vielleicht gibt es die auch noch woanders. Wir werden direkt vom Autoren Kai Lüftner gelesen. Und ja, ich kann sie jedem empfehlen. Ich war begeistert davon. Gut, ja, na dann... Das ist mein Tipp, die Finstersteins für diesmal.